Unternehmensgründung Tina möchte ein Bauunternehmen gründen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Gründung erfolgreich verläuft? Bei der Gründung eines Unternehmens geht der Gründer nämlich finanzielle Risiken ein. Statt eines regelmäßigen Arbeitseinkommens ist er nun von den Einkünften des Unternehmens abhängig. Der Gründer muss einen hohen Zeitaufwand aufbringen. Ein hohes Risiko für ein Unternehmen bilden zudem die Schwankungen der Nachfrage. Der Unternehmer muss sich darauf einstellen, dass das Angebot immer wieder an die veränderten Kundenbedürfnisse angepasst werden muss. Tina braucht vor allem persönliche Voraussetzungen. Sie muss geschäftsfähig sein und über gute kaufmännische und berufliche Kenntnisse verfügen. Sie braucht Kompetenzen wie Ausdauer, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit. Sachliche Voraussetzungen sind zum Beispiel ein guter Standort und die Klarheit über die Finanzierung des Unternehmens. Formell müssen rechtliche Voraussetzungen erfüllt werden, zum Beispiel eine Gewerbeanzeige, die Anmeldung beim Finanzamt sowie beim Amtsgericht zur Eintragung in das Handelsregister. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann Tina mit ihrem neuen Bauunternehmen durchstarten.